Caporta stammt aus dem Grieco "kao" und "tor" und heißt Tor des Südens. Es liegt in unmittelbarer Nähe zur Festung und ist einer der Zugänge zum historischen Zentrum. Ehemals schützte es zusammen mit den Wehrmauern das Zentrum vor möglichen Angriffen. Oben steht die ehemals gut lesbare Aufschrift "Nvidia inopia", das heißt, der Neid führt zur Verarmung, die den Besuchern noch heute empfiehlt, nicht auf die Wehrmauern und die Stadt neidisch zu sein.